Also ich bin die Annika Zöpfel, bin 31 Jahre alt und bin seit vier Jahren in der Salzburger G als Projekt- und Portfoliomanagerin im neuen Department Corporate Management tätig und freue mich jetzt aber sehr auf mein neues Projekt, auf mein persönliches Projekt, weil ich bin nur noch kurz in der Salzburger G, weil ich dann mit Oktober in die Karenz gehe. Annika Zöpfel steht eine spannende Zeit bevor. Keineswegs aber unspannend findet sie ihre tägliche Arbeit als Projekt- und Portfolio-Managerin. Die 31-Jährige will beides, Zeit mit ihrer wachsenden Familie und in ihrer Arbeit bei der Salzburg AG involviert bleiben. Das neue Karenzmanagement der Salzburg AG macht das individuell zugeschnitten möglich. Einerseits haben wir die Flexibilität eben geschaffen, dass man sagt, man kann geringfügig beschäftigt sein, man kann sich weiterbilden in der Zeit der Karenz. Wir haben die Möglichkeit, dass man bei einer Elternkarenz in die Homeoffice switcht, wenn man zurückkommt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Phase der Familiengründung eine sehr anspruchsvolle Zeit für junge Eltern ist. Wir wollen unser Maximales dazu beitragen, dass wir hier den jungen Talenten bei uns in der Firma beste Möglichkeiten bieten, damit wir sie auch dauerhaft bei uns in der Firma halten können. Annika Zöpfel hat sich nach detaillierten Planungsgesprächen entschieden. Bereits nach dem Mutterschutz will die 31-Jährige zurück. Acht Wochen nach der Geburt ihres Kindes ist die zukünftige Mama geringfügig wieder zurück im Team. Mir ist wichtig, dass ich mit den Kollegen und Kolleginnen in Kontakt bleibe, dass ich halt die Themen mitbekomme. Das heißt, wenn ich wieder zurückkomme mit Teilzeitarbeit, also nach der Karenz, dann habe ich sozusagen keinen Übergang bzw. benötige kein Onboarding, weil ich halt einfach regelmäßig den Kontakt immer schon gehabt habe mit ihnen und dementsprechend einfach ähm, es mir dann leichter fühlt. Egal wie lange mein Karenz geht, ob es jetzt kürzer oder, oder länger dauert, wir unterstützen die verschiedenen Varianten und was wir auch uns ganz klar positionieren wollen, ist, wir wollen weg von nur den gesetzlichen Regelungen. Als Beispiel, wenn man jetzt sagt, in der Elternteilzeit ist rechtlich eine Anpassungsmöglichkeit vorgesehen. Wir wollen aber als Unternehmen sagen, dass wir da noch flexibler werden. Auch wenn sie sich bereits in Karenz befinden, sollen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Arbeitszeit verkürzen oder aufstocken können. Von dem neuen Modell profitieren nicht nur klassisch die Mütter, sondern auch natürlich Väter in Karenz, aber auch Mitarbeiter in Bildungskarenz. Egal, wen es betrifft, für das Unternehmen bedeutet das auch neue Herausforderungen. Natürlich ist die Organisation dahingehend interessant, dass man sagt, Geringfügigkeit sind gerade ein paar Stunden, dass man in dieser kurzen Zeit die wichtigsten Informationen auch transportiert, damit eben dieser nahtlose Übergang zur Teilzeitbeschäftigung wieder funktioniert. Aber auch weil dann sich darüber im Plan ist als Führungskraft welche Aufgaben man ihr da zutraut oder in dieser kurzen Zeit zutraut, mehr oder weniger, weil sie ist ja eine vollständige oder vollwertige Mitarbeiterin und keine äh, Sachbearbeitung, dass man sagt, mach diese Präsentation oder schreib mir ein E-Mail oder sonst irgendwas, sondern sie sollte natürlich, um am Ball zu bleiben, äh, herausfordernde Tätigkeiten zu ma äh, machen und die aber in dieser kurzen Zeit unterzubringen, das wird dann eine große Herausforderung, ein Zusammenspiel mit den anderen Teammitgliedern. Für die Neomama geht es jetzt ab in den Mutterschutz. Als großen Abschied empfindet sie das durch die neuen Möglichkeiten des Salzburger G. Karenzmanagements aber nicht.